über Überwachung und über die Polizei. Aber heute geht es um mehr. Unser Bundespräsident von der Bein hat im Fernsehen gesagt, hat über die Schönheit und die Eleganz unserer Verfassung geredet. Wisst ihr, was auch schön und elegant in unserer Verfassung ist? Dass man Misstrauensanträge stellen kann. Nationalrat und den Nationalrat, den wir gewählt haben, steht nicht mehr hinter Kuh. wenn der Verfassungsschutz unterwandert wird. Wisst ihr, was wirklich instabil ist und was es bedeuten kann, Instabilität im Leben der einfachen Leute zu haben? Instabil ist, wenn sich eine Familie am Ende des Monats Instabilität ist, wenn jemand, dem in seiner Heimat der Tod droht, keinen Schutz findet. Instabil ist, wenn Menschen tagtäglich auf der Straße mit rassistischen Übergriffen konfrontiert sind. weil er eine Politik der Ausgrenzung und des Sozialabbaus betreibt. Kurz weg! Ist eine Gesellschaft, in der Kriegen wir aber nur, wenn sich was verändert, nicht, wenn die Verhältnisse stabil bleiben. Auf dem Weg dorthin müssen wir viele Schritte gehen. Organisieren wir uns. Seien wir solidarisch. Danke. Und dann werden wir